Für blinde Menschen gibt es ja die Audio Description, ja. was ich so gehört habe. Und funktioniert das schon bei Fußballspielen? Ähm, oder jetzt, wenn wir zum Beispiel die WM anschaut? Die ja, Spiele. also bei der WM war es so, dass du oder bei, dass du eigentlich jedes Match als Audio Description hattest. Die Reporter, ich würde jetzt kein zu nahe treten, sind mehr oder weniger gut. Weil mich, äh, de, mich interessiert eigentlich nicht, ob, der, ob die Mutter vom, vom, vom, vom, vom Wirstelwarmer gerade mit, mit der fahne ihren Erzeuger irgendwie ein Bandschal hat. Ja? Das interessiert mich nicht. Ja? mir interessiert, wo ist der Ball derzeit? Äh, was macht der Spieler? Mhm. Äh, spielt er einmal Berührung? Stoppt er? Äh, gabelt er sich im Ball auf? Okay. Ähm, äh, sonst irgendwas. Ja? Ähm, äh, was tut er? Nimmt er den Kopf hoch? Ja? Ähm, äh, Spielt er den, den Bass in die Tiefe? Ja? Äh, wo ist der Gegenspüler? Äh, also, es geht darum, um, du könntest jemanden schulen in der Moderation. Also, ich könnte zumindest jemanden sagen, also, ich könnte mit jemandem zum Beispiel am Fußballplatz gehen und sagen: Pass auf, Alter, du erzählst mir jetzt einmal, ich sage jetzt einmal zehn Minuten das Match und dann sage ich dir, was mir gefällt hat. Okay. Das traue ich mir schon zu. Naja. Also, ist noch genug. Äh Spielraum in Sachen. Spielraum ist auf jeden Fall. Wenn die Spiele auf ORF sind, dann, dann hast du an und für sich die, die Audio Description. Aber es gibt nur vier Vereine: Das ist Austria, das ist Rapid, das ist Red Bull und das ist Sturm Graz. Okay. Ähm, bei, denen bei, bei denen es bei jedem Heimspiel eine Audio Description gibt. Alles klar.